Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo, ihr Lieben, ich bin Sadjoa, ich hoffe, es geht euch gut. Heute machen wir eine Übung mit den Adverbialpronomen I und I. Et c'est parti, los geht's! Répond aux questions suivantes par Oui ou Non et utilise les pronoms adverbios I et I. Beantworte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein und benutze die Adverbialpronomen I und I. Phrase Nummer 1. Annie travaille à Marseille. Arbeitet Annie in Marseille? Wir wollen mit ihr antworten. Im Französischen ist die Satzstellung Subjekt-Prädikat-Ergänzung. Also Subjekt-Verb-Ergänzung. Aber wo platzieren wir jetzt das Verbialpronomen? Also, das Verbialpronomen steht immer vor dem konjugierten Verb. Und wenn wir ein Infinitiv haben, dann steht das vor dem Infinitiv. Annie travaille a Marseille. i ersetzt Ortsangaben und an ersetzt Ergänzungen mit de. Das heißt, hier haben wir schon eine Ortsangabe a Marseille, das ersetzen wir dann durch i und wir antworten und sagen Oui, Annie i, I travaille. Ja? Siehst du, dass i steht vor dem konjugierten Verb travail. Okay? Phrase numero 2. Vous êtes allé en Espagne l'année dernière? Seid ihr letztes Jahr nach Spanien gefahren? Ja, hier sehen wir wieder eine Ortsangabe äh, nach Spanien. an Espagne, das können wir durch I ersetzen. Jetzt ist es so, wo ist das konjugierte Verb? Hier aufpassen, wir haben ein passé-composé, das heißt, unser konjugiertes Verb ist das Verb Être, hier im Präsens. Ja? Also wenn wir antworten, äh, wir wollen hier mit Nein antworten. Bei der Verneinung umschließen die Verneinungswörter ne und pas das Pronomen I und das konjugierte Verb. Entweder das Pronomen I oder das Pronomen A. Hier haben wir aber I. Also umschließen ne und pas I und das konjugierte Verb. Vous êtes allé en Espagne l'année dernière? Non, nous n'y sommes pas allés. Also wir antworten ja. ja? Seid ihr letztes Jahr nach Spanien gefahren? Wir Nein, wir sind nicht dorthin gefahren. Ja? Ich sage ja wir und im Französischen ist es nu. Ja? Das entspricht dann dem nu im Französischen. Non, nous n'y sommes pas allés. Gut, ich muss jetzt dieses nu apostrophieren, weil sonst, wenn es auf das y- ähm, trifft äh, Y gilt hier wie ein Vokal, dann äh, treffen zwei Vokale aufeinander. Deswegen muss ich das e entfernen und durch einen Apostroph ersetzen. Also non nous n'y sommes pas ali. Und es ist hier nö ne und pas umschließen wirklich das Pronomen i und das konjugierte Verb som, So wie die Regel das sagt, ja, nous sommes pas ali. Phrase Nummer 3, Tu reviens de la Bibliothek. Kommst du aus der Bibliothek zurück? Wir haben hier eine Ergänzung mit de. De la Bibliothek. Ergänzungen mit de ersetzen wir durch en. Also müssen wir hier das Pronomen en un benutzen. Und ich antworte wieder: Kommst du aus der Bibliothek zurück? Im Deutschen würde ich sagen: Ja, ich komme daher. Also, wir sagen im Französischen: Oui, Jean reviens. Das Pronomen ein steht vor dem konjugierten Verb revient, wie die Regel das besagt. Und wir müssen hier apostrophieren. Wir können nicht sagen je en revient, ja, sonst treffen das e von je und das e von en aufeinander. Das darf nicht sein. Deswegen entfernen wir das e von je und ersetzen es durch einen Apostroph. Deswegen Jean revient. Okay? Le Professeur va parler de ce problème. Wird der Lehrer über dieses Problem reden? Ja? Parler de quelque chose, heißt es. Deswegen, le Professeur va parler de ce Problem. Wir haben wieder eine Ergänzung mit de. Wir ersetzen diese Ergänzung, also durch das Pronomen an. Ja? Und wir antworten. Wird der Lehrer über dieses Problem reden? Im Deutschen würde ich sagen, ja, er wird darüber reden oder nein, er wird nicht darüber reden. Hier brauchen wir eine bejahte Antwort, deswegen sage ich ja, er wird darüber reden. Im Französischen, oui. Jetzt Achtung, wir haben ein Infinitiv. Le Professeur va parler, dieses Parler ist ein Infinitiv. Jetzt ähm, gibt es eine andere Position für... Das an ja, das wird nicht mehr platziert vor das konjugierte Verb, sondern das steht vor dem Infinitiv, weil wir ein Infinitiv haben. Also sagen wir, oui, le Professeur va en parler. Du siehst, das an steht vor dem Infinitiv, parler. Okay? Phrase Nummer 5. Tu rêves de Jean-Pierre? Träumst du von Jean-Pierre? Ich antworte mit nein. Und ich sage im Deutschen, nein, ich träume nicht von ihm. Und im Französischen, non, Achtung, hier aufpassen, wir dürfen hier weder I noch A nehmen, weil es sich um eine Person handelt. Also bei Personen dürfen wir die Adverbia-Pronomen I und A nicht nehmen. Wir können hier nur die unverbundenen Personalpronomen, also die betonten Personalpronomen, man nennt sie im Französischen les Pronoms disjoint oder les Pronoms toniques. die kannst du schon, also moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, das darf man hier nehmen. Also hier geht es um Jean-Pierre, das ist die dritte Person Singular, das um, unverbundene Personalpronomen für die dritte Person Singular, männlich, das ist lui. Also antworte ich im französischen und sage: Non, je ne rêve pas de lui. Nein, ich träume nicht von ihm. Du siehst ja auch hier im Deutschen, wir sagen ja nicht ich träume nicht davon. Davon wäre eher eine Sache und hier ist es nicht der Fall, ja? Also immer dran denken, bei Personen benutzen wir das unverbundene Personalpronomen. Phrase Nummer 6: Les invités veulent manger dans le jardin. Wollen die Gäste im Garten essen? Im Deutschen, wenn ich mit ja antworte, dann sage ich, ja, sie wollen dort essen. Im Französischen, schauen schau nochmal den Satz ganz genau an, haben wir einen Infinitiv in dem Satz? Ja, wir haben einen Infinitiv, das heißt, das Pronomen muss vor dem Infinitiv stehen. So, ist das I oder a? Dans le jardin, das ist eine Ortsangabe. Das heißt, wir bräuchten wieder I. Ja? Also antworten wir und sagen im Französischen Oui, les invités veulent y manger. Ja? Das I steht hier vor dem Infinitiv manger. Phrase Nummer 7 Papa a du pain. Hat Papa Brot gekauft. Es ist eine Ergänzung mit de. Genauer gesagt geht es hier um eine Mengenangabe. Wörtlich übersetzt heißt der Satz Hat Papa vom Brot gekauft. Also du ist ein Teilungsartikel, das heißt, wir haben eine unbestimmte Menge von dem Brot. Du setzt sich aus de und le zusammen. Und en vertritt auch den Teilungsartikel. Deswegen antworten wir hier mit en, um eine Wiederholung zu vermeiden. Haben wir ein Infinitiv im Satz? Nein. Das heißt, das Pronomen steht vor dem konjugierten Verb. Wir haben hier passé-composé. Wir haben ähm, a-acheté. Das Pronomen müsste vor dem Hilfsverb avoir, von dem konjugierten Hilfsverb avoir stehen. Ja? Dann antworte ich und sage, Oui, Papa, on a-acheté. Ja? Siehst du, das a- steht vor dem a-. Oui, Papa, on a-acheté. Vous avez pensé à mes livres? Habt ihr an meine Bücher gedacht? Wenn ich antworte im Deutschen, dann würde ich sagen Nein, leider haben wir nicht dran gedacht oder wir haben nicht dran gedacht. Im Französischen schauen wir nochmal den Satz an. Haben wir einen Infinitiv? Nein. Also wird das Pronomen, das wir hier halten werden vor dem konjugierten Verb stehen. Und das konjugierte Verb ist das Hilfsverb «avoir» wieder im Präsens. Ja? Das heißt, in der Antwort muss das Pronomen vor dem Hilfsverb «avoir» stehen. Also, «vous avez pensé à mes livres?» Wir haben zwar hier keine Ortsangabe, aber wir haben eine Ergänzung mit «a». Ähm, Satzteile, die mit «a» eingeleitet werden, können auch durch «i» ersetzt werden. Ja, Das heißt, «pensez à quelque chose», ja? deswegen können wir hier auch «i» Verwenden. Also sage ich, wenn ich antworte, mit NU natürlich, nein, wir haben nicht dran gedacht". Ja, non, nous n'y avons pas pensé. Ja, dieser Satz ist ein bisschen komplex, weil ähm, er auch noch verneint wird. Ja, das ich steht schon vor dem konjugierten Verb und wird dann von den Verneinungswörtern "nö" ne und "pas" umschlossen. So also die Verneinungswörter "nö". Ne und pa umschließen das Adverbialpronomen I und das konjugierte Verb avant. Ja? Nous n'y avons pas pensé, okay Und wir müssen hier auch das nö, ne, ja, das Verneinungswort nö, ne, Apostrophieren. wir dürfen nicht sagen, nous ne y avons pas. Nein, sonst trifft das E von ne auf das I. Ja, das I hier gilt, äh, verhält sich wie ein Vokal. Ja, also zwei Vokale dürfen ja nicht aufeinander treffen im Französischen, insbesondere wenn das erste Vokal ein E oder ein A ist. Deswegen müssen wir hier das E von ne ersetzen durch einen Apostroph. Alors, non, désolé, nous n'y avons pas pensé. Ou non. Nous n'y avons pas pensé. Tu sais faire de l'équitation, kannst du reiten? De l'équitation ist eine Ergänzung, die mit de eingeleitet wird, deswegen müssen wir hier das Pronomen en verwenden. Nun, wo steht en in der Antwort? Haben wir einen Infinitiv nach dem konjugierten Verb? Ja, haben wir, und zwar "fair". Jetzt wollen wir mit Nein antworten. In diesem Fall umschließt die Verneinung nur das konjugierte Verb und das adverbial Pronomen steht vor dem Infinitiv, wie wir das bereits mit den Sätzen mit den Infinitiven gesehen haben. Ich wiederhole die Frage: Tu sais faire de l'équitation? kannst du reiten? Nein, das kann ich nicht. Im Französischen: Non, je ne sais pas en faire. Du siehst, die Verneinungswörter ne und pas umschließen die konjugierte Verbform se. Ja, das ist die Form von savoir in Präsens. Und das Pronomen en steht vor dem Infinitiv faire. Non, je ne sais pas en faire. So, ich hoffe, diese Übung war für dich hilfreich. Und wenn du Fragen hast, kannst du sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ähm, wenn die Übung für dich hilfreich war, dann würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Alors also, je te à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mua.